Der heutige Tag wird, glaube ich, ziemlich normal, ein ganz normaler Ausschusstag. Wir werden uns alle an die Verfahrensordnung halten. Alle sind gut vorbereitet. Wir befragen den Kanzler Kurz, den ÖBAG-Vorstand Schmid und zuletzt Ex-Finanzminister Löger. Vor allem von Ex-Finanzminister Löger und von dem Chef der ÖBAG erwarten wir uns Informationen, erhellende Informationen zu Besetzungen und der Arbeit im Finanzministerium. Die letzten beiden, gegen die läuft aber auch ein Ermittlungsverfahren. Das heißt, wir werden wohl damit rechnen können, dass Sie nicht alle Fragen beantworten, weil Sie sich aufgrund des Strafverfahrens auch entschlagen werden können. Kanzler Kurz kann heute endlich alle Fragen beantworten. Und ich erwarte mir, dass danach viele wilde Spekulationen und Verdächtigungen vom Tisch sein werden. Erlauben Sie mir abschließend noch ein Wort zur Kritik an Frau Kollegin Crispern. Den NEOS ist ganz wichtig, dass der Rechtsstaat eingehalten wird. Uns auch. daher ja, geht es hier nicht um persönliche Angriffe, das liegt uns vollkommen fern. Uns geht es darum, dass der U Ausschuss kein rechtsfreier Raum ist, sondern dass hier, so wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, es auf Recht und Gesetz ankommt. Wir müssen als Abgeordnete genauso die Rechte und die Gesetze respektieren. Das ist ein Ausschuss und keine Inquisition, wo Ankläger und Richter in einer Person sind. Wir arbeiten hier an der Aufklärung und an politischen Konsequenzen. Der Rest macht das Strafgericht. Vielen Dank. Ja, apropos äh, rechtsfreier Raum, äh, es wird von SP und NEOS gefordert, dass Bundeskanzler das Kurz auch seinen Kalender vorlegen muss. Wie sehen Sie denn das? Es gibt ja von ihm noch nichts äh, die Meinung von SP und NEOS ist, dass äh, er das vorlegen muss. Die SP und ich glaube SPÖ und NEOS werden diesen Antrag heute einbringen und er wird von uns nicht bestritten werden, und Kanzler Kurz wird den sicherlich auch annehmen.